Ich bin eine in Tirol lebende Oberösterreicherin, Mama von zwei Jungs und meistens bin ich Travig. Live mitmachen oder nachschauen, spannende Themen in einer Stunde auf den Punkt gebracht. Als Gastgeberin bereite ich im Vorfeld die Collocation vor, begrüße die Gäste und werde die Referentinnen den Referenten bestmöglich im Hintergrund unterstützen. Sollte ich während einer L-Lecture mal Internetprobleme haben, dann bin ich mal gestresst. Das auf alle Fälle, werde aber dann mein Handy zücken, einen Hotspot machen, so schnell als möglich zur Nachbarin gehen. Die hat nämlich eine Glasfaserleitung und sollte nicht daheim sein, dann denke ich, werde ich dann einen. Hilferuf in der Comode WhatsApp-Gruppe absetzen und ich bin mir sicher, dieses Team wird mich dann unterstützen.